-Grad? Ja, Kokain Kommt von Bones. Da musst du mir helfen. Ähm... Ich brauch nur ein bisschen, dann kenn ich sehr Kokain von Bones. Geh mit drauf. Ich steh vor meinem Spiegel und wichse auf mich so selbst oder so. Also. <lacht> <lacht> ich weiß so so, so nicht, was in the middle of you. He, he ways ways und ich sag nein. Du musst das so auf richtig so wienerisch. super gemacht. Ich es nochmal machen. Sehr gut. Und ich sag nein. Sehr gut. Das war schon besser mit Emotionen. Mit Emotionen. Emotionen. <lacht> Hau rein. So, welche soll ich? Ich hab so viele Songs den selbst, den du am selbst geschrieben. Aber ich kann nicht <lacht> jetzt raus. Wir machen ein Street-Karaoke-Video. Du ah. kannst gerne deinen eigenen Song auch für uns singen, wenn du magst. Boah. Solange es ruft es muss grooven. Mama, Deutsche. Mama. Deutsche. Mama, dein Sohn kommt gleich. Du bist mein Glück, groß wie eine Planet. Du bist die Sonne, die niemand runtergeht. Du bist mein Mond, in meine Nacht der Du bist mein Stier, der nie von jemand schwer. Sehr cool. Und wenn ihr unser Stern sein wollt, lasst ein Abo und Like da. War das dein eigener Song nein, oder war nein, das, das irgendwas anderes? Das ist ein Lied für Matthias Reim. Matthias Reim, natürlich. Deutsche. Wer kennt ihn nicht, ne? den Matthias Reim? Bereite dich schon mal mental vor. Du bist ein Pikachu auf der Straße und du bist gleich gefangen. Pika, Pika, Pikachu. Das hast du dein Leben lang geübt, oder? <lacht> Für den Moment, dass du Pikachu live vortragen kannst. Äh, danke, dass ich mich hinsetzen darf zu dir. Sehr, sehr cool. Ich was hörst ich. du denn? Fangen wir mal so. Was hörst du denn? Ja, ich rap, Schlager. Aber ich, ich finde es schon mal weiter. cool, dass du sagst Rap und Schlager, sodass ja, du einfach beides fühlst. Finde ich geil. Man muss fühlen, was man fühlt. Zitat des Tages, man <lacht> muss fühlen, was man fühlt. Du hast mich tausendmal... Nein, das kann ich nicht. Das kenne ich nicht. Brr. Dürfen wir euch ganz kurz nach meinem Lieblingssong fragen? Ähm, Smooth Operator. Smooth Operator. Smooth Operator? Wollt ihr uns das ganz kurz anstimmen? Smooth Operator, Smooth Operator, Smooth Operator. Von Shetty. Ja, geil. Also nur Smooth Operator. Nein. Wir können den klassischen ja, Test machen mit gut. Uff. Was ist passiert? Gar so ist schon wieder. Kann ja, nicht. Du musst weitermachen. Ich merke das. Nicht. Oh, ich danke den Ist okay. Wir fliegen um die Welt. Nein, wir drehen ja nur, wir fragen euch nur nach einem Lieblingssong. Ja, nicht sorry. Den Korb habe ich gerade genommen wie ein Mann. gerade. Ohrwurm. gerade. Ich hatte heute einen Nein, du Ohrbund darfst von nicht schummeln. Doch, doch, doch sicher. <lacht> ich hatte heute ein Orbum von Blinding Lights, von The Weeknd. Ja. Einmal dein Lieblingssong. Äh, jemals oder momentan? Wie du willst. Wir drehen gerade den Street... Wo ist <lacht> heute habe ich es noch nicht so mit der Camp. Also, ich würde sagen, Mario, Let Me Love You, auf jeden Fall. Let me love you. Und das soll ich jetzt singen? Ja, wir drehen ein street video <lacht> oh, I'm, I'm blinded by, by the, the lights, light. oh I you just can see it till I see your touch. touch. <laughs> Aber das Touch kam gut. Baby, good love and protection, make me your selection. Show you the we love supposed to be. Baby, you should let me love you, love you, love you, love yeah. Ey, sehr cool! I get, I get, those, get those goosebumps so every time, I need to go to the side, oh. Under my umbrella. Ich kann aber nicht singen. Das ist gar kein Problem, das ist noch besser. Ich kann aber nicht den Text. Ja doch, weil wir haben <lacht> TikTok 2018. Wir, wir haben, haben hier zwei TikTok Probleme <lacht> und ich kann sie nicht lösen. Das ist das Traurige, einer kennt das Text nicht. Vor allem heißt es auch das Text. Ah, kann ich singen. Was hörst du denn? Ja, ähm, Englisch, Deutsch. Halt. Aber welchen Rapper? Du hörst es sicher, Rap, ja, oder? Also Neymar habe ich letztens no, no, no, no, gehört. No, no, no, so von Capital K. No, no, no, no. Sehr gut. Wie geht Neymar? Wie geht Neymar? Den ich ja ich der Täter, Täter daher bin ich jetzt da so wie Neymar. Neymar. du kannst durchgehen. Gar kein Problem. Mach, mach Meta. Mach da keinen Stress. Okay, eins, zwei, drei. Shine bright, bright like, like a diamond. diamond. <lacht> Ihr seid ein hoffnungsloser Fall, ne? Bright like a diamond. Also ich sag Shine bright like a diamond und du singst den Rest. Ja, ja? Okay. was ist der Rest? <lacht> Weiß jetzt mehr, jetzt ich nicht die schwache Stelle im System, ne? Was macht ihr so eigentlich? Wir drehen ein Street Karaoke Video. Willst du was von singen, tanzen, rappen? Na, na ja, ich sing schon. Was okay. heißt die Camp? Regardez-moi, je suis la France tambache, Je suis la crise, mais c'est moi qui la comba. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. Je suis en bas de chez toi. Regardez-moi. Okay, das war's. Was war das Französisch? <lacht> ja, es ist Muttersprache. Keine Ahnung. Uh, another Love, Tom O'Dell. Oh, ja! Ja! Das, ja! Das, wir drehen nämlich ein Sweet-Karaoke-Video und Sugar freut sich, glaube ich, dass das ist auch einer ihrer Lieblingssongs, ne, glaube ich. Aber wir können das gemeinsam anstimmen. <lacht> another, love, another Love, Another Love, Oh my tears have been used up. On another love. ich okay, kann <lacht> Aber sowas von. Ja. Gut, dass man die KM nicht auf dich gerichtet hat. Du hast schon fast angefangen zu weinen. Du zauberst meine Traurigkeit mit einem Lächeln fort. Du weißt, was ich dir sagen will, dass ich dich liebe. Einen Tag ohne dich ist wie das Leben ohne Luft. Und ja, das war's. <lacht> Danke.